Hier der Feuerwehr ist sogar wegen dir schon ausgerückt. Guten Morgen aus Norwegen! Hallo ihr Lieben, wir starten die neue Woche in das schöne Amthof. Also die Sonne scheint, es ist echt wunderschön hier, es gibt Bötchen, es gibt ein schönes Stellplatz, es gibt äh, Wiese zum Aufbauen, es gibt sogar ein wenig Wind auf dem Wasser. Das Einzige, was fehlt, Kate. Kate ist nicht da. Wo ist Kate? Jetzt ist es so, wir haben die Wingsache aufgebaut und hatten schön hier ein Flachwasser-Session vor auf dem schönen Limfjord und nicht nur hier vorne wollen wir fahren, sondern wenn ihr ganz in der Ferne schaut, ich zoome ein, seht ihr da möglichst ein Sandbank liegen. Da draußen, da ist auch so ein sägeboot vielleicht sieht man den liegen. Da war super schönes Flachwasser. Und Kate und ich sind rüber gedüst, weil in dieses Flachwasser fahren hinter der Sandbank ist einfach ein Traum. War es auch. Bis dann wir da angekommen sind und der Wind auf einmal nachgelassen hat. Jetzt äh, habe ich es noch zurückgeschafft mit dem großen Material. Ich musste übrigens auch eine ganze Weile schwimmen. Kate ist noch da draußen. Ja, sie hat gemeint, ich soll mal schon zurückgehen, damit ich auf jeden Fall an Land. Ich war noch auf dem Foil und solange man auf dem Foil ist, fliegt man noch. Ich sehe Kate aber von hier treiben. Ähm, es kann sein, es ist sehr wechselhafter Wind. Es, ich, ich hoffe sehr, sie bekommt noch ein Böhe und schafft es dann noch einmal auf dem Foil, sodass sie zurückfahren kann, aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt, weil es ist schon echt leicht und vorhin war echt stark Wind, deswegen hat sie auch ein kleiner Foil. Ich balte sie mal im den Augen und dann äh, im schlimmsten Falle kommt sie, so schlimm ist es dann auch nicht, an die andere Seite da vom Bucht an Land, getrieben und muss ich sie da abholen dann war es einfach ein stück schwimmen und ein stück wandern ja wir schauen mal was passiert ja wenn man gut schaut sieht man sie da treiben orange ferne und dann etwas ja, nach rechts sieht man da so ein kleiner grüner wing und das ist, ist genau auf die strecke wo es ähm, nach Sund, der Fähre rüber fährt, da geht es der Fähre rüber, von der einen Landzunge nach der anderen Landzunge, von da nach da, die fährt den ganzen Tag hin und her, und Kate tückert da auch jetzt hin und her, ich schon echt ein Stück, ich schätze mal zwei, drei Kilometer wird es schon sein, ich zoome aus, dann könnt ihr sehen, was für ein Stück das ist. So, wir sind äh, eine halbe Stunde weiter und ich fange mal an, entlang den Strand zu spazieren, so dass ich sie weiter in der Bucht abholen kann, die Arme. Da ist jetzt tatsächlich wohl voll auf mehr Wind gekommen und äh, ich glaube sie versucht es noch mal auf den voll zu kommen. Das wäre natürlich super. Oh, da gehts, da gehts. Ah, ist echt leicht noch. Oh je, was für ein Kampf. Jetzt, sie fliegt schon wieder. Der Wind ist wieder zurück und sie ist auf dem Feuil. Ich glaube, sie kann in einmal hochfahren, jetzt zurück. Jetzt muss ich zurücklaufen, jetzt bin ich um umsonst gelaufen. Ja, schau, weil der Wind ist gedreht, der ist anlandig geworden und sie fährt in einmal hoch. Wir haben sie zurück, sie ist an Land, also die Woche kann starten. Willkommen im neuen Wochen. Mit Kate! Hallo! Hey Kate, willkommen zurück! Danke! Hattest du einen guten Session? Hammer, ey! Es hätte nicht besser sein können! Oh, ich, ich bin auf jeden Fall, Fall froh, dass du wieder gut <lacht> zurück bist! Oh. Ich bin ein bisschen mit den Quallen Du armer! <lacht> ja. Jetzt am Ende kann dann noch mit, ne? Ja! Und dann hatte ich aber zu wenig Höhe, um das reinzufahren, ne? Ja, okay. ja! Ich helfe dich tragen! Oh, was, aber echt viele Quallen, ne? Also ja. richtig viele! Okay. Ich, ja, ja. ich saß mit meinen Füßen so auf Bord, uh -huh. dass ich die Fallen nicht berühre. Aber ab und zu war es dann doch so... Ja, also wir tragen alles zurück, bauen ab und... Äh, ja, reicht mir, muss ich sagen. Reicht, ne? Abendessen. Glaube, der Wind jetzt nicht mehr, auch wenn er jetzt gerade wieder mehr ist. Nee, ich auch nicht. Also abgehakt <lacht> für heute, wingen, das war's. Ja. Ja. Okay, let's go. It really makes me wonder. Hier der Feuerwehr ist sogar wegen dir schon ausgerückt. Siehst du das? Ja, ich dachte schon auf dem Wasser, ob du die geholt hast. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, was die machen. Irgendwas ist eine Übung wahrscheinlich, ja. Weil ich sehe kein Feuer. Nee. <lacht> ob oh, ihr es glaubt oder nicht, aber wir kommen endlich dazu. Unser Dachfenster abzudichten. Ja. Wie läuft's da oben? Ja, äh, ist eine schwierige Arbeit. Ich bin jetzt mal, ich denke, hier habe ich die Stelle gefunden, wo okay. das Wasser reinzieht. Ja, das am, ist schon mal gut. Am Scharnier denke ich es, ne, weil das ist immer schwierig. Aber da war so ein kleiner Schlitzer. Ja. Da entferne ich jetzt schon mal alle äh, Kleber oder dieses was Lokone auch immer drin damit ich es dann neu abdichten kann in den Stellen und dann hoffentlich trocken bleibt. Und dann hoffentlich trocken bleibt, ja. Ich muss sagen, das Wetter dafür ist optimal. Wir haben Sonnenschein, gar keinen Wind, es ist warm. Also, besten Tag ausgesucht, oder? Ja. Wenn ich jeden guten Tag für sowas geben kann. Oh je, yeah. oh. du hast gestern schon gesagt, morgen fühlt sich an, als wäre ein Arbeitstag. Das Dachfenster auf dem Programm stand. How come the stars come to shine when it's dark <musik> from so far away and show us where we are? It really makes <musik> me wonder. Sieht Aus, als würdest du ein Schläfchen machen hier oben von unten. Äh, nee. Ich finde es nicht mal gemütlich. Oh, okay, deine Beine hängen auch frei hier. Also in den Endzügen. Kai hat geklebt, ich bin mit ähm, dem Finger und Seifenwasser hinterher. Und wir sind eigentlich jetzt haben alle Stellen, die kritisch aussahen, gemacht. Was meinst du? Ja, äh wir hoffen mal aufs besten hatte ich gesagt ja warten auf regen <lacht> das ist auch komisch ja Dass man mal wartet auf regen könnte auch einmal wasser drüber kippen aber das brauchen wir jetzt auch nicht erstmal muss es eh trocknen Ja. wir sind nach lücken gefahren und schau wir stehen auf dem strand wie schön Jetzt haben wir uns hier noch ein paar Oliven und Reste vom Avocado Pesto Pasta mit dem Weinchen, mit dem Weinchen. und schaut der Ausblick, das Einzige ist ja, die, die Leute hier wohnen, da stehen die Häuser direkt auf der Düne. Direkt auf der Düne, stimmt. Wir stehen aber direkt auf dem Strand. Wir ja. <lacht> ja. haben schönes Plättchen, es gibt äh, Plätzchen, es gibt Wein. Hm. Und das passt natürlich perfekt zu den Oliven ah, ja. und den Pasta. Ja, das einzige ist, da sitzen wir noch schön aus dem Wind und ab und zu kommt die Sonne durch, aber es wird dunkler. Also wir müssen aufpassen. Und wir hatten heute Mittag so geiles Wetter und dann dachten wir, jetzt fahren wir zum Strand. Dann können wir da richtig schön noch auf dem Strand sitzen mit dem Beinchen und dann sind wir voll ins Schwarze gefahren eigentlich. Naja, aber fühlst du das? Siehst du das? Der Sonne kommt schon wieder ja. raus. Ja, also und? Ähm, Wetter ist äh, auch nur eine Sache, Stimmung die zweite okay. und die machen wir selber. Und Essen. Also guten, guten. lassen wir uns gut gehen. So. Ich habe ein herrliches Mittagsschläfchen auf dem Strand gemacht. Nach Und dem Wein hat es dich umgehauen, ne? Ja, es hat mich nach dem Wein richtig <lacht> umgehauen. Und äh, die Sonne ist noch herrlich rausgekommen. Und ich lag da herrlich, habe ein bisschen die Rücke verbrannt. Und jetzt geht es vom Mittagessen direkt weiter im. Naja, Mittag, das war ja so ein Snack. So war so ein, ein Snack, ne? Ah, ja, stimmt. ja, okay. Aber vom Abritiv direkt weiter in das Abendessen. Ich rühre mir hier. Ich finde, es sieht schon richtig geil aus. So eine Erdnusssoße zusammen, während Kate äh, die, das Gemüse fertig kocht. Ja. Und ich zeige es mal kurz. Das ist aber auch ein bisschen improvisiert. Okay. Ähm, Zwiebel, Knoblauch und Ingwer angebraten und dann ähm, Karotte, Blumenkohl, Paprika und Kokosmilch. Und ich habe jetzt einfach mal Kurkuma noch rein und Paprikapulver. Das kocht so lecker. Ja. Alles in einen Topf. Und dann gibt es das mit diesem Erdnussdingens und Sojasauce. Ah nee, was auch noch drin ist, Bambus. Bambus. Bambus, haben wir genau. Gehabt, haben wir im Supermarkt gesehen. Und so Minudeln kommen noch drin, ne? Stimmt, stimmt. Die muss ich auch noch drin. Die rein. muss man noch nicht vergessen. Ja. Da muss ich vielleicht noch Und dann alles zusammen. Oh ich liebe Erdnusssoße. Und äh, ich habe mir gerade ein Rezept rausgesucht Ich hoffe, das kann was, aber ich habe mal kurz geschmeckt. Ist schon richtig naja, gut. Du hast auch nicht echt nach Rezept. Stimmt, weil ich. <lacht> oh, nehme ich Haben wir Ahorn. Ah, Ahorn ich habe noch gar keinen Süße drin. Ah, aber du hast auch Apfelessig statt was? Äh, äh, Reisessig. Statt Reisessig. Ja. Also alles eigentlich anders, wie es. Aber, aber, aber hier? Ja, du hast auch schon geschmeckt, ne? Aber ja. schmeck mal ab. Ja, also. Wenn du so viel Geschmack, bald noch nichts mehr drin. Schmeckt trotzdem richtig das ist ja gut, Erdbus, ne? Ja. ja. Hm. Schön. Also freue ich mich aufs Essen. Ich hoffe, aber das sieht gut aus. Sonne scheint noch. Dass wir noch draußen in der Sonne sitzen können zum Abendessen. Ja, sehr cool, ne? Ein Traum hier. Es ist so schön. So, so schön. Ein Traum hier. Schau, das ist der Blick aus dem Bus. Das ist doch sehr, sehr schön. Schöner Garten. Schöner Garten, ne? Ja. ja. Und so sieht es dann aus. Erdnusssoße, herrlich und wow, mega. Oh, ich bin schon so gespannt, wie es schmeckt. Aber bestimmt richtig gut. Und mit so einem Ausblick mm, kann das nur gut schmecken. Also, guten. Da bist? Da kommt er. Ich mir den Mund. Mmh. Mega, immer. Jetzt ist es Ja. Mmh. <lacht> Herrlich. Also guten Abend Egal, euch. Egal, wenn man irgendwas guten ausprobiert und schmeckt dann einfach. Gerne. Ja, man macht irgendwelche Kräuter rein, was man kann. was uh. rein was man gerade so denkt und dann schmeckt einfach geil. Ja, also... Schönen Abend. Schönen Abend. Guten Morgen, mein Schatz! Boah! Das ist doch ein Wachwürden, ne? Ja. Wir dachten, äh, vor Frühstück gehen wir eine Runde ins Wasser, dass wir richtig wach sind. Und ich friere nicht. Ich stehe draußen im Bikini und friere nicht. Mega. Herrlich, herrliches Wetter. Aber es soll heute noch gewittern. Es sieht auch nicht so echt aus heute, das Wetter. Es soll wechselhaft sein. Egal. Mal gucken. Wahrscheinlich, sobald ich meinen großen Zeh ins Wasser gestreckt habe, bin ich schon viel zu kalt. Schauen wir mal, ab ins Wasser. Ab ins Wasser wach werden. Und wie war's? Herrlich, ich bin wach. War echt gut. Ja, ne? Schon frisch. Aber angenehm. Aber machbar. Ja. Hast du okay. mich gesehen, wie ich okay. reingegangen bin? Leute, neben mir ganz gemütlich. Und plötzlich, flupp, ist er weg. Voll ausgerutscht. Da kam plötzlich so eine Lehmplatte. Ist auch das war voll glücklich. Mega glücklich. Das hätte ich nicht erwartet, weil erst geht so mit Sand rein und dann lässt es sich lachen. Weil ich aber Jetzt frühstücken. Ah, herrlich. Mega hier. Bikini. Sieht ist gut aus. Es warm. Es geht ein heißer Föhn. Ja. Aber wir müssen jetzt schnell alles aufbrechen, weil es, es ist, ist auf einmal richtig schwarz geworden. Tada. Boom. Richtig schwarz. Und es war echt eine Minute zurück, noch richtig sonnig, richtig warm. Es ging in Föhnwind. Aber war es auch bisher so warm, wenn es einfach so Ne? Das, das war echt so... Warm, es war zu um vor ja. Ich glaube so war es bisschen. Wir waren gerade noch mal schlimm im Meer. war herrlich. Ja. Und man hat das aber vorhin gar nicht so gecheckt. Ne? Das kam so vom Meer und die Sonne war so stark, dass man gar nicht gecheckt ja. hat, dass es so dunkel war, bis dann die Sonne weg war. Ja gut, wir fahren vom Strand ja. und äh, gehen mal neue Stellplätze aufsuchen. Ne? Genau. Ja. Schön. Schnell ab vom Strand. Boah, das sieht verrückt aus, wie ein Gemälde. Nett. Ja, ähm, ein guter Test für unsere Fenster, würde ich sagen. Ja, wir haben hier mal diese Umleistung, oder was sagt man da? Rahmen. Rahmen. Haben wir mal abgemacht, um dann zu checken, ob und ob es noch irgendwo durchkommt und wo denn. Oh. Also. Da ja, okay. Es ist nicht. Zu. Aber es kommt hier am Scharnier. Ah, Scheiße. Ja, wie ihr sehen könnt, unser Tuch ist wieder zurück. Schöne Scheiße, ah, Es kommt jetzt noch ein Böe. Es ist jetzt so 5, 6 rum. Es wird jetzt bis 8. noch einiges an Regen runterkommen. Der Deswegen bleibt trocken. Ja bis morgen früh um neun oder so und dann regnet es morgen aber den ganzen Tag. Deswegen ist heute Abend das äh, ja, Programm wir angesagt, kleben, kleben genau. Wir Die Frage versuchen. ist natürlich, bringt es was, wenn es noch gar nicht ausgehärtet ist, wenn es morgen um 9 wieder regnet, aber... Ja doch, das härtet schon, der, der oberste Schicht härtet schon aus. Auf jeden Fall muss man das Loch finden. Aber wir denken ja, das jetzt, Gute dass es. Ist das, was wir geklebt haben, das sieht alles gut aus. Da bleibt Wasser davor stehen. Ja. Es muss irgendwo anders, wo man nicht hinsieht. Ja, deswegen. Ich glaube, es ist an den Scharnieren. Wir machen diese äh, Pinnen, die die Scharnieren die halten. Die mal nicht rausbekommen haben. Genau, die probieren wir rauszubekommen und dann können wir da unten wahrscheinlich kleben. Weil da läuft es wahrscheinlich rein. Ist die Vermutung. Aber es okay. muss da irgendwie da vorne irgendwo sein. Erstmal Wein und Oliven. Gute Idee. Das hilft und bestimmt essen. nachher beim Kleben. Ja. ja. Boah, das war noch ein, eine Geschichte, ne? Ja, wir haben auch gar nichts gefilmt, weil wir <lacht> zu beschäftigt waren. Wir waren mega im Stress. <lacht> Mit dem Kleben. Jetzt haben wir jedes Loch voller Silikone gestopft, eigentlich. Das wollen wir eigentlich nicht machen. Wir haben es gemacht. Weil wir, es, es wurde muss uns aber auch empfohlen, in dem Baumarkt, wo wir waren. Er ja. meinte, das müsst ihr nehmen. Er kennt sich da aus mit Wohnmobil, Dach und Fenster. Und dann okay, glauben wir es mal. Ja, auf jeden Fall ist jetzt... ja Wir können uns vorstellen, dass an den halt reingekommen ist. Weil da war es so auch ein bisschen nassig und da könnte es auch... Aber da kann man auch nicht gescheit kleben. Nee. Irgendwie. Ich verstehe nicht, wie... Nee. Also total... Ich fand gerade schon, dass es aussieht, wie wenn jetzt schon wieder Regen Ja. Ah, wobei, muss nicht sein. Nö. Nee. Und es fiel, ich saß oben auf dem Dach so gekleidet, es war kalt, dieser Wind, und nebenan ist immer ein Mann <lacht> aus der Sauna gekommen. Und wenn es mehr vor wieder gebadet ist, er wieder in die Sauna rein und dann dachte ich mir so, oh, ich will auch in diese Sauna. Hast du nicht gefragt? Dein <lacht> bestes Dänisch ausgepackt? Deutscher. Ah, hier. Hat ja. noch gegrüßt. Ja. ja, hast du dich nicht getraut? Nee. Okay, und warum hast du nicht mehr angezogen? Ich wollte keine Kleidung trinken. <lacht> Lieber frieren. Ja. So, also. Am Anfang war es auch noch gut, aber es wurde halt immer später und die Sonne war weniger kräftig und der ja. Wind kam wieder. Ja. ja, ja, ja, ja. Also nicht unser bester Abend, aber hoffentlich hältst du uns dann trocken. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was wir tun müssen. Dann kommt der Tab einfach immer im Einsatz. <lacht> <lacht> ja, na, wir berichten auf jeden Fall. Also, guten Nacht, guten Abend. Ciao, ciao. Okay, sag mal, bist du happy heute oder bist ja, du happy heute? Den ja. Mm, happy. Happy. Es regnet und es ist trocken. Es bleibt. Ich guck noch mal. Wir sind so unentspannt, weil wir denken, gleich fängt's an zu tropfen. <lacht> Aber es ist so ne? Also. Ich hatte schon Albträume heute Nacht. <lacht> ich hab geträumt, hab geträumt, dass es regnet. Und dass zwar da, wo es immer reinkam, dass es da besser war. Also nicht komplett gut, aber besser. Aber dass es dafür dann an diesem Eck einfach so ein richtiger Strahl runterkam. Das habe ich geträumt. Und dann kurz dachte ich, das ist Realität. Da dachte ich so, nee, das scheiße, das hat wieder nicht geklappt. Aber. Es hat was gebracht, wir haben die Scharnieren ausgebaut, voll gefüllt. Einfach. Das war es einfach, drumherum war es einfach gut zu. Ja. Verstehe auch nicht, dieses Dachfenster. Da müssen keine Öffnungen sein. Da, denkt da ja wo die dran. Öffnungen waren, ja. ja. Ja, nee, das ist irgendwie ein, ein Fehl... Fehlkonstruktion, genau. finde ich. Genau, ja. Aber gut, wir sind wieder im Trocken und können uns so langsam wieder entspannen, ah, weil wir weil waren ich... immer bei Regen ein bisschen so ja, angespannt. Wir schnell das wir müssen das Tat <lacht> Und, äh, da konnte man auch nirgends hinfahren, wenn es regnet, weil das Dach muss ja drüber sein. Ja, das ist einfach blöd. Ein Dach muss zu sein. Ne? Ja, Und ist jetzt gut. ist es wieder zu, wir ah. sind entspannt. Und heute geht's? Ja? Es geht heute Abend nach Norwegen. Es geht nach Norwegen. Krass, wir ja. Heute Abend mit der Norwegen. Wir haben ganz spontan ein Ticket gebucht. Oder geht es heute Abend rüber nach Christiansand? Ja, von Hirzhalz nach Christiansand. Gute ja. zwei Stunden. Und es geht um halb zwölf oder so heute Abend. Halbschiff, also echt. Gespannt, Nacht, ja. Trotzdem was. Könnte vielleicht noch was helfen, ja. ja. also Aber das heißt jetzt heute erst äh, einkaufen, ja. äh, große Einkauf erledigen, Gas nochmal nachfüllen, weil man bekommt kein Campinggas in Norwegen, ja, was schwierig. wir haben. Ja. ja. Das holen wir noch und äh, ja, dass wir das abfahrbereit sind. Schön. Also, Toilette leeren, Wasser füllen. Ja. Norwegen. Willkommen. Willkommen. Es regnet noch immer in Strömen. Es ist noch immer der gleiche Tag. Wir stehen mittlerweile vor dem Check-in-Schalter Wir sind aber am sehr, Hafen. sehr früh dran. Ne? Ja, wir sind sehr Nicht früh gesagt, dran, ja. aber es ist einfach nur Regen angesagt. Da macht es auch keinen Sinn, noch irgendwo schön am Strand zu stehen. Da können wir einfach auch schon auf dem Hafen. Ja, am Hafen. Da warten, essen, chillen. Ja, und ähm, Dachfenstersituation. <lacht> Mal wieder. Mal wieder. Ähm, es hat ja den ganzen Tag seit dem Morgen eigentlich geregnet und bis vor einer Stunde war alles gut und jetzt kommt schon so langsam das Wasser durch. Aber es kam auch echt Massen runter an Regen. Ja, aber dicht muss dicht sein. Ja, dicht sein. muss dicht sein. Das stimmt, aber ja. Und Das ist es nicht. Nee. Das also Gute, morgen scheint die Sonne. Wir können alles trocknen, dass auch der Rahmen und so wieder schön durchtrocknen kann, das Holz ja. und dann und noch mal ran. Zu, genau, wenn man sonst nichts zu tun hat. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun, ne? <lacht> Hat man halt eine Beschäftigung. Ja. Herrlich. Jetzt freuen wir uns erstmal über ein Abendessen und eine Überfahrt. Du hast es dir mit dem Klopapier gemütlich gemacht? Gute Nackenrolle? Ja, ich brauche ein bisschen Nackenrolle. steif vom ganzen Tag rumsitzen. Hm. Kannst du aber nicht mit aufs Boot nehmen, dein Kissen. Gibst da aber Toilette-Roller? <lacht> ja, aber nicht als Kissen. Ja. Ich nehme mal mein Fließdecke mit auf dem Boot. Ich, ich auch, denke ich, okay. zum Einkuscheln und mein Buch. Unser so, Boot ist übrigens da? Ja, es lebt gerade an. Da ist es, sieht abgespaced aus, es ist anscheinend eine Speedfähre. Ja, der fährt sieht nur zwei... Sieht aus wie ein rechteckiges Ding von hinten einfach. Der fährt nur zwei... Der fährt nur zwei Stunden in Stadt vier Stunden, so wie der andere. Äh Und trotzdem war es der günstigste. Jetzt, ja. Jetzt aber es ist wahrscheinlich, weil wir mitten am Abend fahren. Nachts, meinst du? Mitten nach am Nacht, ja. Und kurzfristig bucht, vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Sonderangebot. <lacht> <lacht> Schnäppchen zugeschlagen <lacht> Alle Autos sind, glaube ich, runter. Echt richtig viele Wohnmobile und Camper sind darauf gekommen. Wo Norwegen ist, glaube ich, echt so auch ein richtiges Camperland. Beliebtes Reiseziel. <lacht> genau. Und falls es euch interessiert, was wir zahlen für die Fähre. Wir zahlen jetzt einfach 160 Euro. Ja. Mit unserem Auto. Mit der Autogröße. 6 genau. bis 6 Meter Länge und Zwei 2,35 35 Höhen. Wir dürfen ab aufs Boot. Schau es auf die Straße, hier wir fahren durchs Wasser, das ist es geht einfach nach unten im Tunnel. Jetzt haben wir den tiefsten Punkt erreicht und dann geht es wieder langsam hoch. Aber wir fahren direkt auf so eine ja, eigentlich jetzt Halbinsel, dann. Ja, direkt bei Wir waren von der Fähre 20 Minuten, in 7 Minuten sind wir da. Das ist Schlafplätzchen gefunden gefällt mir schon richtig gut. Und schaut, da wird schon wieder hell. Es ist 2 Uhr mitten in der Nacht und es wird schon wieder hell. Und schaut mal, wie süß es ist: die Häuser direkt am Hafen, mega schön. Okay. Jetzt geht's ab ins Bett. Gute Nacht, guten Morgen aus Norwegen. <lacht> Wir haben einen traumhaften Platz hier. Ihr habt schon im Dunkeln ein bisschen gesehen. Aber es ist einfach richtig schön. Ich zeige euch mal unseren Blick. Das bin ich. Hier stehen wir. Das, ist, nicht das ist mein Blick. Und dein Blick? Zeig ich mal. Tada! So schön. Da ist so ein Minihafen. Mit diesen Häuschen direkt am Wasser. Richtig süß. Und dahinter ist direkt so ein Dorf. Und wenn wir hier ums Eck schauen. Dann ist hier ganz viel Wasser. Schön. Und hier ist so ein Surfclub. So ein Container, wo die Leute ihr Material gelagert haben. Und da ist so Kunstgras. Da kann man aufbauen. Also mega schön. Und wie ihr sehen könnt, es ist es richtig warm. Ich habe äh, kurze Hose. Top. Und ich friere nicht. Der Hammer. Schön. Hätte ich nicht gedacht von Norwegen. Da dachte ich, ich brauche nur lange Hose und der äh, Pulli irgendwie. Aber mh, toll. Recht schön. Gestern äh, war der erste Tag hier, wir sind noch mal eine Nacht hier stehen geblieben. Aber gestern war direkt schön Wind und wir waren Wingen hier und es war mega schön und die Leute sind alle richtig nett, also hier kamen auch welche zum Windsurfen und auch zum Wingen und alle direkt mega nett. Die haben sich voll gefreut, dass da jemand anderes da ist. Und Tipps gegeben, wo wir auf jeden Fall hin müssen, wo es gut ist zum Surfen und auch andere Sachen. Und also echt alle mega freundlich und nett. Also es, es gefällt uns richtig gut. Unser erstes Plätzchen in Norwegen werden wir auf jeden Fall nie vergessen. Und da geht dann eine Treppe ins Wasser runter. Da läuft man dann mit seinem Material. Und wir hatten gestern Wind von dieser Seite. Und dann konnte man schön hier hin und her wingen. Ähm, genau, hier seht ihr, oder da so ist Christiansand und da sind wir ähm, unterirdisch durchgefahren, weil hier, wir sind auf einer Insel. Das Einzige, wo man auf dem Wasser ein bisschen aufpassen musste, waren die Boote, weil hier auch Bootsverkehr ist, hier durch diesen Kanal. Ähm, ja, und manche, die heizen dadurch, so richtige Speedboote. Da muss man immer ein bisschen aufpassen beim Wingen, dass man nicht im Weg rumfährt, wo gerade ein Boot ist. Genau. Heute ist kein Wind. Wir machen es gemütlich, haben gerade noch mal, oder Kai hat gerade noch mal sich ums Dachfenster gekümmert und, ja, fahren dann heute ein neues Plätzchen an. Ich habe gerade gezeigt, wo wir gestern gewinkt sind. Ah ja. Und dass die Leute ja alles so mega nett sind. Und du hast dich ums Dachfenster gekümmert. Ja, das ist schon ist schön. die Situation? Die schon schön beschäftigt. Ja, den wird es nicht <lacht> langweilig, ne? Nee. Dritter Versuch. Ja, aber ich habe, ähm wieder gefunden, wo es Wasser rein. Nochmal, hat es jetzt richtig gut gesehen, weil alles war trocken. Nur die Stelle da, so Minisäckchen. aber genau unter die Scharnieren, was wir schon vermutet haben, da yeah. ist nass. Alles wieder frei gemacht, da drunter ist auch nass, also das trocknet jetzt. Ich glaube, wir, wir fahren jetzt einfach mal, wir machen das Dachfenster dran, lassen das so trocknen, weil es bleibt jetzt komplett ja. trocken. Ja, heute und Morgen ist richtig Bombenwetter. Dann hast du Zeit zum Trocknen. Ja. Weil, weil das Problem war letztes Mal auch, es hatte ja geregnet, haben wir gesehen, ja. es läuft rein. Und dann war natürlich alles nass, das konnte gar nicht so schnell trocknen in den Scharnieren. Und dann haben wir einfach und das hebt nicht auf nassem Untergrund. Ne. Das wow. auch nicht, nehmen. Deshalb, deshalb dritter Versuch, weil es ja dreimal sagt man in holländisch, das heißt dritter Versuch, der klappt. Ja. Bei uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ein schönes Plätzchen gefunden, auch traumhaft, aber ich fühle mich irgendwie gar nicht in Norwegen, weil es fühlt ja so südländisch an. Ja, das wie Sardinien. Sandstrand, türkises Wasser und äh, Diese Felsen. Felsen ja. Ja. ja, erinnert uns ein bisschen an Sardinien, das ist eine ganz andere Welt wie unser letztes Plätzchen, aber mega, richtig schön. Dritter Tag in Norwegen und gefühlt auch. Äh, Dritter, dritter Land sozusagen. Also, es ja, ist stimmt. so vielfältig bisher. Richtig vielfältig. Und wir haben ja. richtig Glück mit dem Wetter. Es ist richtig warm. Äh, ganz ungewöhnlich. Alle laufen hier im Bikini rum. Ja, anscheinend ist es auch ein rekordhitze hitze hier für Norwegen. Für ne? Norwegen also, ja. wir haben die, anscheinend. das südländische Wetter mitgenommen. <lacht> genau. Das <Ja. lacht> liegt nur <in> uns. <lacht> ja. ja. Und dann sind wir gespannt, was weiterhin äh, wird. Ne? Was ist Norwegen macht alles bieten hat und was wir alles äh, sehen würden. Genau, ähm, ihr, ihr werdet es auch sehen. Genau. Ihr werdet erfahren. Ja, aber nicht diese Woche. Wir haben übrigens äh, gerade noch mal das Dachfenster ähm, geklebt. Ein drittes Mal. Ob es dann wirklich dicht ist, erfahrt ihr. Nächste Woche. Morgen soll es regnen. Ja. <lacht> Bis dahin. Also, macht's gut. Dag, <lacht>